bin struck bei. Oh Chris, ich würde sagen, die Mercy ist jetzt, äh. Warte, warte, warte, warte, warte. Yes! Ja! Yes. Yes. So, Ferras ist noch da, ne? Chris, guck nach oben rechts. <lacht> cool. ja, Erstmal okay. erst damn. Da heilt ja, mich eigentlich gerade. Ja. Bin ich. Oh, von wo kommst du hin? Wo bist du? Ich? ich bin tot, ich bin tot, das war's. Oh, oh, oh, oh. Ich Ich so hart rein! Bläh. Du klangst auf die Monte! <lacht> Nein! Hi Genji! Na? Möchtest du mal. Wo ist mein Schild? The fuck, wo ist mein Schild? Hier steht. Okay. Hä, wie ist das da runter gelandet? Ja. Legendary! Oh, geil, Coins! Weißt du was? Ich mir gönne? Was denn? Ich hab's mir jetzt wirklich gekauft. <lacht> Größte Verschwendung, die man im Spiel machen kann. Let's go! Aber ich habe einen legendären Skin. Ich kann nicht verlieren. Also ich habe auch einen. Ich, ist das ein legendärer Ich habe auch einen legendären Skin. Also ich kann nicht verlieren. What the fuck? Was ist passiert? Er yes, ist okay. Rotor äh, Chris, Chris. Yes! <lacht> Alter, selbst mit Lags kriege ich's hin. Wie <lacht> die erste Folge Overwatch. Vielleicht mache ich ja noch mehr, wenn ihr wollt. Und sofort die geilsten Lags ever. Aber ich komm trotzdem klar. <lacht> oh fuck, dumme Idee, dumme Idee, dumme Idee, dumme Idee. Uh, dumme Idee. Ja, ist die ja? wo ist er? Ja, der ist zu spät. Hab ihn! Die fucking Moira, die fucking Moira. Bitte killt sie, bitte, bitte, ich hab sie fast. YES! JA! Yeah. Die Widow kann muss jetzt gleich reingehen. versuche einfach aus ihrem Schussfeld rauszubleiben und geh einfach dann all in, wenn sie, nah wenn sie nah ist. Wenn sie nah ist. Wenn sie nah ist. Wenn sie nah ist. Wenn sie nah ist. Wenn sie nah ist. So, jetzt kannst du mir nichts mehr. Ich habe jetzt 500 Mal gesagt, wenn sie nah ist. Wenn du jetzt gleich auf Range gehst, hasse ich dich. Wenn sie nah ist! <lacht> ich hab doch sowieso wow. Nee, hast du nicht. Die geben mich jetzt all in. Jetzt sie sich rein. Oh nein, doch <lacht> Nein, das war's! GG! <lacht> <lacht> Wir können da gleich ich noch mal gelten. Farrah Mercy... Scheiße! Ich muss aufs Klo! <lacht> ist Zu spät! Uff, das ist richtig kacke gerade. Ich stell mir gerade vor, wie der Reaper so sagt. Ich muss aufs Klo! Guck mal hier! Corona! <lacht> okay! <lacht> Was? Ah. Unmöglich! überlebt er nicht, außer er kriegt einen guten Stun durch. Okay, oh, das nee, ist so das wie der, nee. Was macht der? Was macht der? Drück doch rechtsklick! <lacht> der reißt da noch! <lacht> Wenn er das schafft! Nein! <lacht> Rett rein! Chris spielt die Rolle des Führers. Jo! Ja! <lacht> Was ist das für ein Zeichen? Was? Hier, oben bei Eliminierung Suche, oben links, dieses. Das ist Uploads vielleicht. Weiß, ja. Weißt du auch nicht. Moment, Moment, Moment, Moment. wer hat die scheiß Eiswand reingetan? Hä? Was ist passiert? Uff. Lauter macht das, komm, Lauter, du machst ich nicht. Nicht. <lacht> das. Ich brauch nicht hier in der kriegt das selbst hin. Oh. Das scheint wir raus. Nein. Ich treff nicht! Alter, mein Aimens! So ich nicht treff dich nicht! Ich kann nichts tun! Du musst dich töten! Cookie! Was Cookie! Der freut sich auch! Cookie, Der freut sich. Oh, Cookie, Cookie, Cookie, Cookie. Ich spiele die ja auch voll oft. Wow, Müll. Müll. Oh, Chris. Chris. Oh, mein Gott, Chris. Was denn? Yes. Ich hab Tracer Dab, aber diesmal in Schatziert. Weißt du, was das krasseste, cool coolste gerade ist? Sie dodget einfach alles. <lacht> äh, nee, bei mir wird ihr Player-Model nicht geladen, deshalb ist es einfach eine coole Kamerafahrt. Ja, ist bei mir aber auch. <lacht> ich, ich treffe einfach gar nicht. Also, ich treffe schon, aber es macht keinen. Sie ist schon wieder von der Map gefallen. <lacht> Die ganzen Suicide-Tracer-Spieler immer. Wo ich da, wo da? Okay. Oh, what the fuck! Was hast du vor? Yes! <lacht> Ähm. Jetzt soll es meine Geschütze so nicht. Nein! Es ist ein No-Talk! Ich find's by the way sehr, Ich find's, by the way, sehr appreciatbar, wie viel Damage meine Geschütze gemacht ah. haben. <lacht> Der braucht schon Teammates. Ja, super. Der braucht schon Teammates. Ja, wer braucht schon Teammates, ne? Er braucht schon Teammates. So Chris, ich würde mal vorschlagen, ich spiele mal Farrah. Okay, dann spiel ich Brigitte. bitte. Nein! Du musst nur ja. Mercy spielen! Ja, okay, warte. Yes! Jetzt werden wir mal Ach, sehen. Warte also ich spiele ich spiel Mercy in 30 Jahren. Was? Okay. Was? Ich bin Mercy 30 Jahre älter. That's what I call a super bra moment. Oh fuck, die Widow, die Widow. Oh, die ist fast tot. Die Widow ist fast tot, ich geh jetzt auf die Widow. Mach das. Ja, mach ich jetzt auch. was du sehen. <lacht> ja, ich bin auch mal gut hier. <lacht> Nein! Richtig <lacht> ah. <lacht> <Ich> <mach. lacht> Was? Rotor. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Alter, die ist gut. Ey, guck mal, die kann was. Dann schieß du deine Geschütze runter, schmeiß deine Ge Nein, noch mal, noch mal noch, noch, noch, noch, noch das wieder hoch! Alter, ich will, ich will grad so gar nicht zu dem hinfahren und deinen scheiß... Dreckskörper von dem Stuhl schmeißen und einfach selber spielen, ne? Aber wie kann man so inkompetent spielen? Jetzt ja, ob du auch nur andersweise eine Selbstschussanlage durchbekommst. Was versuchst du denn da? Renn doch durch! Was tust du da? Digga, ich will grad so gerne einfach, dass sie stirbt. Ja, als ob die auch nur eine durchbekommen mit dem Ding. Ja, sag ich doch. Es bringt mich... Schmeiß sie doch nicht einzeln! Alter, ich kann so aggro mit dir, wenn die... die, spielt, die ne? Mach den Scheiß-Teleporter weg und teleportiere dich gleich nach unten. <lacht> ah. aggressive typing <laughs> Why you play my main bro